Hallo ihr, ich stelle euch heute die App YouTube vor, mit der ihr auch mobil Videos, Filmausschnitte oder Musikvideos anschauen und ins Internet laden könnt. Wenn ihr die App öffnet, seht ihr alle Videos aufgelistet, die besonders beliebt sind oder euch von YouTube empfohlen werden. Über die Suchfunktion könnt ihr konkrete Videos suchen. Und wenn ihr hier drückt, kommt ihr auf eine Liste mit verschiedenen Kategorien, zwischen denen ihr wählen könnt. Je nach Kategorie werden euch dann die passenden Videos angezeigt.